Qualifizierung mit TTS Bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen Sie der Quick Access und die Guides. Und zwar genau dann, wenn Sie gerade nicht weiter wissen. Das ist vor allem bei selten genutzten Funktionen sehr hilfreich. Ein Beispiel. Sie haben eine neue Berufsbezeichnung und möchten in Outlook Ihre Signatur aktualisieren. Das machen Sie nicht jeden Tag. Wo war doch gleich die passende Funktion?